Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Geld verdienen mit Network Marketing und ich möchte gerne, äh, ja ganz kurz, ähm, bevor wir zum Network Marketing an für sich kommen, warum ich es für die beste Möglichkeit halte, kurz auf ein paar Punkte eingehen, äh, welche Möglichkeiten du grundsätzlich hast, Geld zu verdienen und warum ich dann, beziehungsweise ich will dann einfach überleiten, warum ich Network Marketing als eine der besten Möglichkeiten halte, nicht für jeden, aber für jeden, der da grundsätzlich ein offenes Ohr für eine ja selbstständige Tätigkeit dementsprechend hat, ja. Zunächst mal haben wir im Prinzip, wenn man so will, äh, ja drei vier Möglichkeiten, wie wir äh, ja Geld machen oder Geld verdienen können. Das ist einmal die klassische äh, Angestellten-Tätigkeit, die klassische Arbeitnehmer-Tätigkeit. Äh, hier ist es einfach so, du ähm, ja tauschst oder du stellst deine Zeit zur Verfügung, um in dieser Zeit gewisse Tätigkeiten zu verrichten und dafür bekommst du ein Geld. Das sind äh, im Prinzip klassische Jobs äh, aus allen Branchen. Ähm, das können aber auch solche Dinge sein, wie zum Beispiel Zeitungen austragen, House-Sitting, äh, Gartenarbeit für andere oder ja Kellnern. Ähm, das jetzt nur so als Beispiel, also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie du ähm, ja, Zeit gegen Geld äh, tauschen kannst. Und ähm, es gibt aber auch selbstständige Tätigkeiten, ähm, die das beinhalten. Zum Beispiel ähm, nimmt man einen Auftrag von jemandem an, um äh, eine gewisse, ein gewisses Problem zu lösen oder eine gewisse Tätigkeit eben auszuüben. Und dafür bekommt man dann für diese getane Arbeit dann eben ein, ein Entgelt. Und das ist zum Beispiel äh, ja, klassische Grafikdesign, Webseitenerstellung zum Beispiel. Ja? Das können aber auch ähm, ja, Vertriebstätigkeiten sein da gibt es äh, Beratungstätigkeiten also überall wo du im Prinzip deine Zeit zur Verfügung stellst um für jemand anderen dann entweder ein Problem zu lösen oder halt eben eine äh, ja eine, eine Arbeit auszuführen ja so und dann haben wir als zweite Möglichkeit die Geld ähm, und Zeit für Geld Möglichkeit ja so nenne ich das gern das sind zum Beispiel dann ähm, ja selbstständige Tätigkeiten die aber ähm, ich sag mal, im Vergleich zur klassischen Selbstständigkeit die, wenn man es richtig dann macht, ähm, ja auch die Möglichkeit haben, die ja immer Geld zu bringen, selbst wenn du nicht aktiv dafür arbeitest. Das sind zum Beispiel äh, Tätigkeiten, wie zum Beispiel ein Autor. Ein Autor schreibt einmal ein Buch und dieses Buch kann dann immer und immer wieder verkauft werden und äh, pro verkauften Buch bekommt der Autor dann eben dementsprechend äh, sein Geld. Äh, das können Musiker sein, die zum Beispiel einen Song äh, schreiben oder ein Album erstellen und immer, wenn das Ganze dann in der, in, in, im Radio läuft, ja dann bekommen sie dementsprechend Tantiemen und werden dafür dann eben bezahlt. Oder der Unternehmer, der am Anfang viel Zeit und Geld investiert, neue Arbeitsplätze schafft, Arbeitskräfte einstellt, um sich dann immer mehr und mehr quasi aus dem operativen Geschäft herauszuziehen. Das heißt, hier wird Geld und Zeit zunächst mal eingesetzt, ja, um dann später mehr Zeit und bestmöglich dann auch mehr Geld zu haben. Ja. So, und dann haben wir noch die... Geld-für-Geld-Möglichkeit, das ist so die klassische Investorentätigkeit. Das sind äh, ja Aktienhandel, Trading, das ist, wenn man in Immobilien investiert, das heißt, man investiert Geld, um eine möglichst hohe Rendite äh, zu bekommen und sich ein laufendes Einkommen äh, bestmöglich über diesen Bereich dann aufzubauen. Ja, Also auch hier, das können auch Firmenbeteiligungen sein, also hier gibt es auch wirklich ähm, ja, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann... Ähm, der, der, der vierte Punkt, das ist die Möglichkeit, die ich favorisiere, das ist äh, Network Marketing und warum das so ist, das möchte ich dir gleich jetzt im Anschluss zeigen und zwar, ähm, ja, wenn du einfach mal hier schaust, ich zoome nochmal mal ein bisschen ran, ähm, ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Punkte drauf eingehen, aber du siehst, dass ähm, die Arbeitnehmertätigkeit, ähm, die selbstständige Tätigkeit, die Unternehmertätigkeit, dass äh, du hier im Prinzip immer wieder quasi Zeit investieren musst, um quasi dein Geld zu verdienen, ja, und wenn man das einfach mal so anschaut, ein Arbeitnehmer, der hat äh, eine 30 bis 40 Stunden Woche, ja, das sind die Fahrtwege zur Arbeit, äh, Stau, Stress, Urlaubstage zwischen 20 und 30 im Jahr, das ist alles relativ fix geregelt, ähm, du weißt auch, dass das Einkommen relativ begrenzt ist, ja, und nach oben gedeckelt ist, und ähm, ja, das auch hier, und das ist zum Beispiel ein Riesenthema, dass in vielen Branchen immer noch eine Ungleichbehandlung da ist zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Frauen verdienen für die gleiche Arbeit einfach weniger. Es ist immer ein wiederkehrendes Hamsterrad nur, um dann, ich sag mal, wenn man dann endlich in Rente geht, feststellen zu dürfen, dass man mit einer niedrigen Rente auskommen muss. Und jetzt könnte man meinen, okay, als Selbstständiger und als Unternehmer ist es deutlich besser, aber auch hier ist bei den meisten selbstständigen Unternehmer es ist so, dass Sie halt quasi von diesem einen Hamsterrad, nämlich des Arbeitnehmers, in ein anderes Hamsterrad wechseln. Auch hier unregelmäßige Arbeitszeiten, 50 bis 80 Stunden, die Woche keine Seltenheit. Äh, man ist flexibel, aber nur, wenn es der Betrieb zulässt. Äh, ich kenne Leute, die können nicht in Urlaub gehen, weil wenn sie ihr Unternehmen verlassen, ja, dann funktioniert nichts mehr. Ja, Also das sind alles so Themen, ähm, oft, wenn man dann den Stundenlohn oder wenn man es umrechnen würde, den Stundenlohn, ähm, dann wären viele selbstständige Unternehmer häufig auch besser dran, wenn sie Angestellter wären. ja. Aber ähm, wie gesagt, man wechselt dann häufig halt vom einen Hamsterrad ins andere. So, und dann gibt es noch Network Marketing. Und Network Marketing ist für mich, ja, die Beste äh, oder das Beste aus allen Welten bei möglichst niedrigen oder bei möglichst wenig Risiko, ja. Das heißt, ähm, wenn ich mein Network Marketing Geschäft richtig betreibe, ja, wenn ich es professionell betreibe und, ähm, und am Anfang auch bereit bin, vielleicht sogar etwas mehr Zeit und Geld zu investieren, dann äh, kann ich es ähm, schaffen, dass ich äh, eine Arbeitszeit habe von 10 bis 50 Stunden die Woche, eine komplett freie Zeiteinteilung überall auf der Welt arbeiten kann. Mein Verdienst ist nicht gedeckelt. Das heißt, ich kann mein Geschäft, wenn ich es richtig mache, ähm, ja, so groß machen, wie ich das möchte. Es gibt im Network Marketing Menschen, die sind mit ein paar hundert Euro im Monat äh, bereits zufrieden und dann gibt es Menschen, die haben fünf- oder sogar sechsstellige Monatseinkommen und da ist äh, im Prinzip für jeden, äh, jeder kann sich da wiederfinden. Ähm, was wir hier allerdings haben und das ist ähm, definitiv dann auch nicht für jeden geeignet, das ist eine leistungsgerechte Vergütung. Das heißt, du wirst also auch nur tatsächlich für das bezahlt, was du in der Lage bist äh, zu leisten, ja. Mit leistungsgerechter Vergütung heißt nicht immer, dass es gekoppelt an die eigene Arbeitszeit ist oder an den eigenen Arbeitseinsatz, aber äh, um ein großes Unternehmen und ein großes Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen, muss man natürlich auch schon gewisse Dinge richtig machen, ja. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Arbeitskraft quasi zu multiplizieren, du kannst jeden Tag überall auf der Welt, ja, wenn das dein Unternehmen zulässt, eine neue, eine neue Filiale, nenne ich es immer, öffnen und kannst dann dafür sorgen, dass diese Filiale dann groß wird. Du kannst haupt- und nebenberuflich starten, du kannst also dein Geschäft nebenberuflich so lange aufbauen, bis du sagst, okay, ich wechsle jetzt von der einen Anführungszeichen Sicherheit in die Nächste. Ähm, du kannst es aber auch für immer nebenberuflich machen. Du hast so gut wie keine Fixkosten. Ab und zu gibt es ein paar Einstiegsgebühren, ja. Ähm, aber auch das würde ich jetzt mal in meiner Definition nicht unbedingt als Investition bezeichnen wollen, ja, wenn ich äh, sehe, dass andere Unternehmen... Äh, Zehntausende, Hunderttausende ähm, Euros erstmal investieren müssen, um überhaupt loszulegen. Ja, Also im Prinzip hast du hier keinerlei Risiko, hast aber alle Vorteile, die der Unternehmer dementsprechend auch hat, wenn er sein Geschäft richtig aufbaut, nur ohne ähm, die Verantwortung, Gehälter und Löhne zahlen zu müssen und so weiter. Ja, also ähm, Deswegen macht das Network Marketing für mich ähm, zum, zum Schönsten aller Geschäftsmodelle, weil es auch keine großen Einstiegswerten gibt. Das heißt, es ist wirklich für jeden möglich, ähm, in diesem Geschäft zu starten, der wirklich eine selbstständige Tätigkeit haben möchte. So, und wie verdient man jetzt im Network Marketing sein, seine Brötchen? Im Prinzip hast du drei Möglichkeiten, wie du mit Network Marketing arbeiten kannst, ja oder Geld verdienen kannst. Die erste Möglichkeit ist, das wird bei äh, gerade bei in unserem Unternehmen von vielen vielen Menschen äh, sehr stark genutzt. Das ist die Ergänzung des eigenen Produktportfolio, äh, Produktportfolios bzw. der Aufbau von einem Zweiteinkommen einfach, indem man den den den Kundennutzen erhöht. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kennst du die Situation. Du fährst heute, du bist vielleicht vertrieblich ähm, tätig, ähm, hast vielleicht ein Uh, bist in der Finanzdienstleistung oder wo auch immer fest zu einem Kunden, und im Kundengespräch stellt sich raus, dass der Kunde aktuell nicht ähm, den Bedarf hat oder ähm, aktuell vielleicht gar keine finanziellen Möglichkeiten hat. Und wenn du jetzt natürlich im Vorfeld dem Kunden, ich sag mal durch zum Beispiel, jetzt wie in unserem Fall, ähm, die Möglichkeit geben kannst, eine, eine, eine Einsparung in seinen Energiekosten zu, zu ermöglichen, dann hast du Minimum erstmal hier einen Abschluss generiert, hast eine Provision generiert, ja, wirst leichter weiterempfohlen und hast dann aber auch noch die Möglichkeit durch die frei gewordenen äh, finanziellen Möglichkeiten was äh, je nach ähm, je nach Privathaushalt oder auch Firma äh, mehrere hundert bis mehrere tausend Euro äh, im Jahr durchaus machen äh, ausmachen können und hast dann erstmal die Möglichkeit geschaffen um quasi deine eigenen Produkte ähm, ja quasi anzubieten, beziehungsweise dann dort auch noch zu platzieren, ja. Und ähm, das wird äh, sehr, sehr viel äh, genutzt und ähm, ja, wenn du ähm, da vielleicht auch mal Fragen dazu hast, weil du vielleicht jetzt gerade in einem, in einer Branche bist, wo du mit dem Gedanken spielst, dann komm da auch gerne auf mich zu, dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, wie du das Ganze so in deinen Arbeitsalltag integrierst, dass es für deine Kunden keine Fragezeichen aufwirft, sondern dass es äh, ja in einem Guss sich das Ganze ergibt. Ja, äh, dann die zweite Möglichkeit ist im Network Marketing einfach mit dem Verkauf der Produkte zu starten. Das heißt, dass du klassischen Direktvertrieb ähm, betreibst ähm, und dir also jetzt in unserem Fall dann klassische äh, Folgeprovisionen oder durch klassische Folgeprovisionen dir ein lukratives Folgeeinkommen dementsprechend aufbauen kannst. Du hast dann Abschlussprovision für jeden neuen Kunden, den du gewinnst und ähm, ja, dann natürlich auch noch attraktive ähm, ja, Verträge, die, die Erfolgeeinkommen bringen, beziehungsweise Folgeprovision bringen, und zwar so lange wie der Kunde bei dir eben Kunde ist. Und die dritte Möglichkeit ist, ein dauerhaftes Einkommen durch Teamaufbau zu generieren. Das ist so für die Teamplayer unter uns, das ist für die Leute, die sagen, Mensch, ich bin jemand, der möchte gerne ein großes Vertriebsnetzwerk aufbauen, den Menschen dann helfen, ihre eigenen individuellen Ziele dadurch da zu erreichen. Ja, und ähm, Natürlich ist auch die Kombination aller drei äh, Punkte möglich und das ist einfach das, was Network Marketing ähm, so attraktiv für viele Menschen macht und wo ich einfach auch sage, dass es ähm, ja für mich die, die schönste aller Welten dann dementsprechend ist. So und ähm, was muss man tun, um dann tatsächlich auch Geld zu verdienen und ähm, da möchte ich, ähm, das will ich auf gar keinen Fall irgendwie unter den Tisch fallen lassen, weil viele Menschen häufig mit falschen Erwartungshaltungen gerade im Network Marketing starten. Wenn du im Network Marketing dauerhaft Geld verdienen möchtest, dann musst du bereit sein, Akquise zu betreiben und Akquise, das kann auf vielen Wegen erfolgen, das kann durch Online-Marketing sein, aber gerade im Network-Marketing musst du aus meiner Sicht auch in der Lage sein, mit Menschen ähm ja klar zu kommen und ähm, auch auf fremde Menschen und auf andere Menschen auch zugehen zu können. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann kommt natürlich dazu Beratung und Verkauf. Ja, dadurch, dass du immer mit anderen Menschen dann auch zu tun hast, musst du natürlich auch in der Lage sein, deine Produkte zu verkaufen. Das muss man nicht von Geburt aus äh, können, sondern man muss es einfach lernen wollen. Dritter Punkt ist das Thema Rekrutierung. Du musst also in der Lage sein, andere Menschen von deinem Geschäft zu begeistern. Du musst ähm, vernünftig präsentieren lernen. Du musst äh, Präsentationen abhalten können, um dann äh, Menschen in dein Unternehmen, äh, für dein Unternehmen zu gewinnen, für deine Organisation zu gewinnen. Und dann musst du natürlich diesen Menschen auch noch dabei helfen, dass sie in ihrem Geschäft maximalen Erfolg haben können, indem du ihnen zeigst, wie du das Ganze erfolgreich machst und ähm, dass sie dann eben halt auch deine Arbeitstechniken einsetzen können. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich jetzt mal wieder äh, hilfreich. Du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn es so war, würde ich mich freuen, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst. Vielleicht das Sachen Daumen hoch gibst. Ja, ähm, Ansonsten, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, findest du immer unterhalb des Videos ähm, ja Link zu weiterführenden Informationen, natürlich absolut kostenfrei und dort bekommst du dann alle weiteren Details. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und ähm, ja wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Ja, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.